Also ich möchte es äh, heute mal wieder unter das Thema Lernen stellen, das beliebte Thema Lernen. Ähm, und zwar nicht Lernen für irgendwann anders, sondern jetzt lernen, wie jetzt ist. Also das ist mehr, es geht mehr um Kennenlernen von, von jetzt, so wie man äh, zum Beispiel, wenn man, wenn man frisch verliebt ist, wenn man sich da kennenlernt. Das macht man auch nicht, damit man später dann irgendwie das abrufen kann oder sowas. Ähm, auch wenn das passieren kann. Ja? Also man weiß mehr über den anderen oder sowas, aber das ist nur so ein Neben Nebeneffekt von dem Ganzen. Sondern einfach das kennenlernen von jetzt, als ob das was wäre, ähm, als ob das der oder die Liebste wäre. Mhm. Und dazu gehört alles, was jetzt da ist alles was sichtbar ist alles was fühlbar ist wir haben oft die tendenz so eine so versucht eine vorauswahl zu treffen also so was ist erwünscht was ist nicht erwünscht und wie kriegt man das unerwünschte weg und kann man das erwünschte vielleicht ein bisschen forcieren mhm. und das wäre so wie wenn, ähm, wenn, das, ähm, wenn der oder die Liebste vor der Tür steht und man schaut erstmal so durchs, durchs Türloch und sagt in dem Outfit, ach das ist irgendwie blöd, könntest du vielleicht den Schal draußen lassen oder sowas, <lacht> dann lasse ich dich rein. Das ist ein, ein Element von dem Ganzen, das Kennenlernen von jetzt ähm, und das andere ist, ähm, dass Erkennen und eventuell beiseite lassen von der, von der Vorauswahl. Ja, also von dem, äh, von dem Türsteher oder von dem Türgucker, wo wir erstmal schauen, ob, ob der Augenblick auch gut genug ist, um ihn reinzulassen. Ja. Ähm, was dazu führt, dass unser Erleben sehr, sehr verengt ist, weil wir. Ja. Ähm, weil wir sozusagen dann uns hinter den Kriterien fühlen, wann der, wann der Augenblick erlaubt wäre oder was von dem Augenblick erlaubt wird Und das macht so ein Gefühl von äh, Unvollständigkeit, weil, weil unser Erleben dadurch so ähm, fragmentiert wird. Erwünscht, unerwünscht. Und nicht nur bei anderen Leuten, sondern auch bei unseren eigenen Gefühlen. Ja, welches, welches Gefühl ist da willkommen und so weiter. Ja, das ist, das, das ist unser Thema, heute und immer. Ähm, was dazu sehr hilfreich ist, ist es zu, äh, zu akzeptieren, dass das Leben halt einfach ein Lernprozess ist. Ja, dass, äh, das, was gerade passiert ist, lernen, ob wir das wollen oder nicht. Das Leben ist intelligent. Mit anderen Worten, es lernt. Und wir lernen auf zwei Arten. Einmal, ähm, so ist es, wenn wir Bedingungen stellen und diesen Türsteher an, am Start haben. Wenn wir durch unsere Bedingungen die Welt sehen. Ähm, und das andere ist, wie ist es ähm, ohne Bedingungen. Das sind so die zwei, zwei Arten zu lernen und ähm, die Erfahrung zeigt, ohne Bedingungen ist irgendwie witziger. Also nicht nur witziger, sondern einfach schöner und äh, reicher und lebendiger, weil vollständig. Im Gegensatz zu unvollständig, da, ist, äh, da sind Teile, die nicht da reingehören und so weiter, was uns innerlich zu einem Akteur in dem ganzen Gesamtgeschehen macht, der darum kämpft, dass das Gute mehr wird und das Schlechte verschwindet. Jetzt wäre es interessant, wie es ist, den Zustand ohne Bedingungen hervorzurufen, um das Lernen zu überprüfen oder um Lernen zu lernen, also um bewusst Lernen zu lernen. Und oh, es geht gar nicht. Gell? den Zustand hervorzurufen, ähm, der Zustand ist so oder so da, eigentlich. Er ja, kann nur überlagert sein, dadurch, dass ähm, Bedingungen gestellt werden. Ah, okay. Also versuchen wir heute bewusst Bedingungen wegzubekommen. <lacht> <lacht> das ist für mich der Unterschied zwischen, äh, zwischen Lernen und Wegbekommen. Ja? Das Lernen ist das, das Erleben, wie es jetzt gerade ist. Das ja, ist einschließlich Lernen. Einschließlich Bedingungen stellen. Einschließlich so ist es, Bedingungen zu stellen. So, das sollte ohne Bedingungen ablaufen, wäre wieder eine Bedingung. Und unser Thema ist zu fühlen, wie ist es, Bedingungen zu stellen und wie ist es, wenn wenn dem Augenblick vertraut wird, so wie er ist, ich habe mal vor hab ein paar Sekunden Vorschussvertrauen gesprochen, so wie wenn wir ähm, wenn wir ein Geschenk von jemand bekommen, mit dem, der uns liebt, zum Beispiel, ja. und wir freuen uns über das Geschenk, bevor es überhaupt ausgepackt ist. Es ist nicht so, dass wir, dass wir sagen, Okay, warte mal, ich möchte erst mal sehen, was drin ist, bevor ich Danke sage oder was. Ja. Wenn ein, ein Kind ein Geschenk kriegt, dann kann das halt sein so, und wenn das Geschenk ihm gefällt, dann ist es voll ähm, begeistert von diesem Geschenk und, ähm, und ähm, ist voll auf dieses Geschenk fokussiert und Kinder... Übersehen manchmal den Schenker sozusagen, von wem ist das Geschenk, was für den Schenker im Endeffekt egal ist, der braucht ja keine Dankbarkeit oder sowas und die Freude ist es schon. Aber es kann auch schön sein, wir kriegen ein Geschenk und wir wissen von wem es kommt und deswegen freut es uns von vornherein schon, weil wir wissen, es ist ein liebevolles Geschenk. Und das wäre eine wär, ähm, interessante ähm, Art, den Augenblick aufzunehmen. Da regt sich so ähm, ähm, in mir das Ding, da muss ich ja wieder tun. Also das muss ich tun, um es aufrechtzuerhalten, also um, um das er er Erleben wahrzunehmen, so, also es ist nur was, so kommt. Ja, um zu erleben, muss man nichts tun, ja. das lässt sich irgendwie nicht vermeiden. Aber es kommt so eine Erregung hoch, und ne? so so das ist so, oh, okay, muss ich den Fokus so richten und muss das so tun. Ja. Das strengt schon an, ohne dass irgendwas, also ja. der Gedanke strengt einfach an. Ja, ja, genau, der Gedanke. Ja. Und das ist einfach, wir haben ja so einen Begriff wie Lernen ähm, besetzt mit zum Beispiel Hausaufgaben machen ich muss und solche Sachen. Ich muss was tun, ich muss mich anstrengen, ich muss, muss ich mich konzentrieren, Fokus auf was und so weiter. Ja. Ähm, wir sind ja nicht zum Spaß hier und ja. die ganze Sachen. dann wird Lernen zu sowas, ähm, oh, jetzt muss ich was lernen, ja. statt, statt, das ist unsere Natur, ja. das ist so ein, ein, ein Baby lernt einfach von selbst, ja. das ist nicht anstrengend oder vielleicht ist es anstrengend, aber es fühlt sich nicht wie, wie Anstrengung an, es kann sein am Abend ist das Kind richtig müde und so weiter, weil es so viel erlebt hat. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, mhm. Aber es ist für, für das Baby ist es nicht irgendwie oh, Lernen, ja. die Bewegung nochmal, okay, sondern es ist yeah, Lernen, ja. so die Freude vom, vom Lernen. Ja, ja. Freude und Lernen, das gehört richtig zusammen. Ja, deswegen, dann, wenn so also Kinder nicht in die Schule gehen können aus verschiedenen Gründen und selber lernen können, mhm. dass die äh, verblüffend viel tun und, ja. und mit Freude und Lust ja. sehr ja. gebildete Leute sind, mhm. ohne Irgendeine Anleitung. Genau. Das mhm. ist deine Antwort. Ja. Das ist nicht jemand, der lernt, ja, so der Schüler oder sowas. Mhm. Ja. Das ist nicht, oh Mann, wie viel muss ich denn noch lernen oder sowas, sondern es ist einfach, ähm, Leben ist Lernen. Und Kennenlernen von lernen, jetzt. Mit Lernen wahrscheinlich auch nichts kognitives, äh, Denkerisches, sondern einfach. Präsenz selber oder irgendwie. Ja. Weil ich assoziiere mit Lernen so ein bisschen Kopfarbeit eher mal. Mhm. Mit dem Wort einfach. Mhm. Aber das meinst du wahrscheinlich? Nicht. Das meine ich, das kann so als, als Nebenprodukt auch dabei sein. Ne? Mhm. Also das Denken ist ja nicht abgekoppelt von dem Ganzen, mhm. sondern das Denken kann, kann erkennen, ah so ist es. Oder das kann sich in Gedanken abbilden. So ist es, wenn ich Bedingungen an. Mein Gegenüberstelle oder an mich stelle oder an die Situationsstelle, so fühlt sich das dann an. Ja. Sozusagen kann das ein bisschen verallgemeinert werden. Ja. Aber das ist nur das, das kann nicht rein gedanklich ablaufen. Ja. Das ist, sonst ähm, sonst wäre die Menschheit schon viel weiter, allein schon durch die ganzen Sprüche, die man so gehört hatte. Also so, wenn es eine kognitive Sache wäre, dann wäre wär das Thema. Ähm, stell einfach keine Bedingungen ja, und, ach, das war ja einfach, ja, so. <lacht> Und wer lernt? Deswegen. Das Leben. Das wäre jetzt, um es ein bisschen so ähm, ein bisschen richtig allgemein zu, zu sagen, ähm, die Welt lernt sich selbst kennen, sozusagen. Ja. Eine Beschreibung das ist... Das Universum sieht sich aus zig Milliarden von Augen und lernt sich kennen. Wenn es eine rein kognitive Sache wäre, dann könnten wir... Ähm, Könnten wir es jetzt schon dabei belassen? Ach ja, genau, dann stellen wir keine Bedingungen mehr. Ähm, nur bieten sich die Bedingungen halt gewohnheitsmäßig an in bestimmten Situationen. Ja, diese Filter, das ist nicht, dass wir bewusst entscheiden, die jetzt anzuschalten oder sowas. Ja, das sind einfach Automatismen, die da ablaufen, gelernte Mechanismen, gelernte Muster. Und Das ist das ganze Vorhandling, ist einfach... In deinen Worten jetzt Bedingungen stellen oder irgendwas wollen und was anderes nicht wollen. Das ja. ja. mhm. ja. ist das Ganze, was einen unbewusst macht. Oder, oder das ganz, ist, ja. Oder das sich ist die Welt unbewusst macht, wie auch immer. Das ist das, was uns ähm, als was anderes erscheinen lässt, als wir eigentlich sind. Mhm. Nämlich. Der Bedingungssteller, der, der Verbieter, der Woller, der, Woller, der nicht -Woller. Der Woller. Das Objekt in der Welt von Objekten. Das hat mit Bedingungsstellen zu tun. Nämlich derjenige, der die Bedingungen stellt, für den halten wir uns ja dann. Es gibt so bestimmte ähm, körperliche Bedingungen, zum Beispiel Raumtemperatur ja, oder genug Sauerstoff oder genug ähm, Wasser. Ja, körperliche Bedingungen. Und der Organismus sorgt dafür, dass die erfüllt werden. Wie sich eine Blume der Sonne zuwendet und so weiter. Aber das ist, das ist der völlige Selbstläufer. Ja? Wenn wir uns mit dem Mechanismus identifizieren, dann ähm, scheint es, als, wir, als wären wir nur so ein, ähm, nur so ein Organismus. <lacht> mhm. Mhm. Ohne diese, ohne diese Identifikation ist das, was wir uns, wonach wir uns sehnen, schon von vornherein, da kommt schon von vornherein in die Situation mit rein. andere Beschreibung von dem oder ein anderer ähm, andere Aspekt von dem wäre, da ist dieser Organismus mit seinen ganzen Bedürfnissen, Wärme und äh, Luft und Wasser, um also die zu nennen. Und ähm, vielleicht bestimmte ähm, soziale Bedürfnisse, Kommunikation, Austausch und so weiter. Und dieser Organismus hat eine Menge ähm, Bedingungen gelernt und eine Menge Strategien gelernt, wie die erfüllt werden könnten. Ähm, und ähm, für den Organismus, wenn wir sagen, es geht um was, dann ähm, geht es um die Ausrichtung auf diese allgemeine Lebendigkeit. <lacht> Weil ähm, diese Lebendigkeit braucht an sich überhaupt nichts ja? Vollständig, liebevoll, klar, wach und so weiter, friedlich Und ähm, nur der Organismus kriegt das oft nicht so mit Vor lauter Denken und ähm, Planen und Verhindern wollen und so weiter der Organismus hat eine Menge Misstrauen gelernt gegen die Welt und gegen, gegen das Leben. Und dadurch scheint es so: da gibt es den Organismus und die Welt. Ja, Statt einen Gesamtprozess. Das Universum, was sie kennenlernt. Ja, weil wir immer mit Vorstellungen arbeiten. Ja. Und das ist eben auch ein Teil vom Organismus, das ist, das ist der Organismus, der, der Vorstellungen hat. Ja. Das ist das Gehirn, was Bilder abruft, die es mal gesehen hat oder mal konstruiert hat. Das ist der Organismus, der Vorstellungen hat. Ja. Und anders gesagt, das ist der Organismus, der lernt. Ah, so ist das mit Vorstellungen. Ja. Mhm wenn ich jetzt in der Arbeit jemand vor mir sitzen habe ja. und der leidet jetzt Beratungssituation der Mensch leidet vor mir dann komme ich ins Röden <lacht> sage ich jetzt mal und die Vorstellung ist dann ich will nicht, dass der leidet ich will dem helfen mhm. und dann ist die Präsenz manchmal futsch weil ich, weil ich so beschäftigt bin mit guten Ideen, wie ich dem helfen könnte <lacht> oder, mhm. oder dass, dass das Geht. Also das, was du vorher gesagt hast, dieses, dass das Leben lernt oder das Ganze ja. zu sehen. Ja. Weil die Bedingung ist, der soll aufhören zu leiden. Oder mhm. dem soll es besser gehen. Oder? Könnte eine Bedingung ja, sein. Wenn es mir besser geht. Ja. <lacht> weil den Leiden gehen zu lassen, dann wird es mir nicht so gut gehen. Ja. <lacht> das könnte sein, es kann sein, ich möchte jetzt hilfreich sein. Ja. Ja. Das ist auch so eine genau, genau. Ja. Ja, gut. Mhm. Und ohne das ähm, machst du vielleicht die Erfahrung, denke ich, hast du auch schon oft gemacht, dass einfach das Passende kommt. Mhm. Durch dich. Ja. ja, so auch. So oder so kommt mhm. es. Gell. Ja. Das eine ist ein bisschen stressiger. Ja. <lacht> <und's lacht> Und es könnte sein, dass in diesem Modus so, was mache ich denn jetzt, dass es sein kann, dass man eher alte Strategien abruft, was schon mal bei jemandem funktioniert, also dass es mehr aus der Erinnerung kommt als aus dem, aus dem jetzigen Moment. Das ist halt das, wenn man alte Sachen abruft, Erinnerungen, Strategien und so weiter, dass die so mehr oder weniger zum Jetzt passen. Ja. Mhm. So, und dass das ohne abrufen und nur hier sein kommen vielleicht ein bisschen passendere Sachen direkt in dem Moment. Mhm. Ja. Mhm. Genau, dass man dann wieder ein Vertrauen da rein. Das ist ja. Warten, wenn man ja. Dass man nicht gleich das Hirn anschmeißt ja. und was jetzt? Ah ja, dann machen wir das, dann machen wir das. Sondern mhm. <lacht> erstmal relax, zuhören ja. und abwarten. Ja. Ich kenne das nach Meditationsretreats, aber es ist dann eine ganze Zeit lang so. Ja. Und irgendwann rastet es wieder ein bisschen ein in Modus. Mhm. Und das könnte sein, ähm, Gewohnheit, die halt wieder ins Spiel kommt, und, ähm, aber sie kommt halt, würde ich sagen, meistens ins, wieder ins Spiel, wenn es in dem Moment an Vertrauen fehlt. Ja? Mhm. So bis dahin ist es irgendwie getragen von, von, von diesem Flow oder sowas, oder von diesem... Diese, diese allgemeine Energie ist ja nichts so Persönliches. Hey, jetzt bin ich super drauf und jetzt könnt ihr Trottel mal was von mir lernen oder so. Ja, sondern es ist einfach dieses, dass der Moment so ein Gesamtgeschehen ist, wozu du gehörst und der Patient gehört und das alles gemeinsam da ist. Und dann ähm, kommen mal halt passende Antworten von selbst. Mhm. Und es kann sein, es läuft ja trotzdem durch einen Organismus, dass da Erinnerungen dazukommen. Ja, also so persönliche Beispiele oder, oder Beispiele von jemand anders oder was, was man schon mal gelesen hat oder sowas. Ja. Aber das ist alles sozusagen zur Verfügung gestellt statt benutzt. Mhm. Ja, so. Ich weiß nicht, ob das ein, ob das ein klarer Unterschied ist. Das fühlt sich irgendwie an, Ja, ne? gut. Genau. Ich glaube dann oft nicht, ich habe viele Coachings gehabt, auch in letzter Zeit, dann machen müssen und das war, ich wünschte dann immer, ich hätte ein System oder sowas und fahre viel besser ohne, aber dem traue ich dann nicht. Dass es, ähm, dass es läuft und ich war verblüfft, was dann läuft. Also das ist da, wo ich gar nichts gemacht habe, also wirklich nur da gesessen bin. Das läuft am besten. Ja. ja. <lacht> ja. Und, aber es ist so ein, es ist, kommt immer so ein Drang hoch, so ähm, ich muss doch was tun jetzt. Mhm. Ich wollte doch eigentlich oder so. Also es ist immer so ein System, was da möglichst abgerufen werden mhm. möchte. Ja auch wenn es veraltet ist. Ja, und ähm, das, ist, äh, das ist eigentlich äh, ne, was Schönes, wenn, wenn da sich was meldet und sagt, jetzt müsstest du doch, oder sowas, mhm. ja, weil, ähm, weil dadurch gesehen werden oder erlebt werden kann, wie ist es, wenn dem gefolgt wird. Ja? Okay, jetzt muss ich wirklich mal, oder ja, sowas, wie ja. ist es, wenn dem, genau, mhm. und wie ist es, wenn das, auftaucht und nicht ernst genommen wird. Mhm. Ja. Also es geht im Endeffekt, so ein Element vom Lernen ist, ja, dass, dass Sachen auftauchen, die, uns, die wir sonst ausagiert hätten. Ja? Mhm. Und, ja, ja. und wenn die in dem Moment nicht aufgerufen werden, nicht ausagiert werden, mhm. ja? und ähm, das kann sein, denn ich müsste was, ich müsste jetzt was tun. Was, was, ist jetzt die Strategie? Oh Gott, oh Gott und so weiter, ja. ja ich, ja. Ha, ich habe mhm. es ausgelebt. Also ich habe angefangen dann mhm. damit immer, hab gemerkt, komm nicht weiter, und dann kam das nächste wieder, das, das nächste Gemacht, nächste gemacht, bis wir dann, bin ich dann äh, irgendwas. Und das war's ja. dann. Also das war dann Bon. Ja. Das war lustig, so einfach so ein ja. Checken. Das genau. Das und wenn die Aufmerksamkeit im Augenblick ist und das okay, mitkriegt, okay, das, ja. hier, hier taucht das auf, ja. hier taucht das auf, ja. Ja. und so weiter, ähm, dann, dann äh, kann dieses Lernen sehr viel intensiver sein, als ja. wenn sie so, ich bin irgendwie ein bisschen außerhalb der Situation mhm. und äh, bin sozusagen der Planer, was soll I denn jetzt machen? Oder sowas. Ja. Ja. Ähm, hm. Und wenn, wenn es ist, ja, es ist ja keine Kunst, gut drauf zu sein für eine Weile. Ja. Ja. Meditationsretreat oder was weiß ich, man hat nichts, nichts mit, man muss nichts tun, außer ähm, sitzen, ein bisschen und so weiter. Ja. Ja. Ferien. Ja, man kann in Ferien fahren und, und äh, man sagt, ich hätte gerne noch einen Waikiki cooler, keine Ahnung was. <lacht> so, das Leben ist voll entspannt. Ähm, vor allem, wenn allein liegt. <lacht> Nein. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> <lacht> ähm, also, kurz gesagt, gut drauf zu sein, das ist ja nicht wirklich ein Kunststück. Gell? Man kann ja auch irgendwie eine Droge nehmen oder was weiß ich was und schon ist man gut drauf. Mhm. Ähm, ja, das ist so gesehen. <lacht> <lacht> Ähm, interessant ist es also, wenn diese Sachen auftauchen, ähm, die bisher gestresst hätten. Ja. Die Gedanken, die ja, bisher ja. gestresst hätten oder ein Gefühl, was man sagt, oh, ja, das jetzt aber nicht. Ja, ja. Ja, die Anspannung, die da ist, und so ja. weiter. Ja. Die Nervosität, wo, ah, jetzt bin ich schon wieder so nervös, oder sowas, das sollte ich eigentlich gar nicht sein, das bin ich gar nicht mehr, wie und so weiter, mit dem ganzen, ich bin da eigentlich weiter, oder was weiß ich, oder so. und muss doch jetzt gar nicht sein, und so weiter, ja, so, ähm, statt... Hey, willkommen Energie, die sich nervös anfühlt. Ja? So interessant, da ist jetzt, da, die, das ist jetzt. Im Endeffekt ist alles, was wir erleben, Energie. Mhm. Mhm. Und dann sagt jemand was: ähm, Ich habe ein Riesenproblem. Und wir machen, uh, pschuh, die Energie zieht sich <lacht> ein bisschen zusammen oder so. Oder die ist hammergeil, eine von diesen sagen, ja, was passiert da, wie ist der Energiefluss, wie ist dieses Zusammenspiel von Energie jetzt gerade, inklusive, oh, uh, das sollte jetzt aber nicht sein, ja. was einfach auch nur ein Gedanke ist, der dann, wenn er geglaubt wird, eine bestimmte, ein bestimmtes Zusammenziehen mit sich bringt, sonst nichts. Aber das war es zustande, oder? Weil du könntest ja jetzt auch nicht sagen, ich trete in dem Moment auf die Bremse, um, um diese Beobachtungs- und dieser Lernmöglichkeit zuzusehen. Also das ist, äh, ist für mich kein Alltagstipp, das funktioniert nicht. Also ich kann es jetzt hören und dann meine üblichen Fragen, ob die, diese Gedanken oder diese, dieses Bewusstwerden dessen ähm, dann damit auftaucht. Von der Theorie würde ich jetzt sagen, oder von der Logik der Wirklichkeit wird es die ganze Zeit stattfinden, das Lernen. Mhm. Also, wiederholende Muster, die immer wieder mal gesehen werden müssen in einer Tour und ich dann einfach auch den, was abgeben muss sagt okay, du lernst wahrscheinlich, ich gräme mich jetzt nicht so sehr, obwohl ich mich gräme oder ärgere und so weiter, mhm. ähm, also nehme ich äh, die Botschaften von hier irgendwo mit, dass, das, dass ich dann nicht so einen Grant im Nachhinein habe drüber. Mhm. weil währenddessen ist es Wut oder ist es ist Spannung, Nervosität und so weiter. Und sie fühlt sich oft genug an, als wäre sie immer dieselbe. Mhm. Und in solchen Situationen, meine ich, habe ich nie Zeit, auch wenn man sich das schon mal, wenn man es auch schon so be beschaut bekommt irgendwie in dem mhm. Moment. Das ist ganz schwierig, ein großer Schritt, da die ähm, Alltagsbedürfnisse kurz mal wegzulassen. Also wirklich diesen Akt, diesen Akt zu tun, die Tür zuzuschlagen oder zu öffnen, wie, wie auch immer, dem, was jetzt ist. Weg von dem, was allgemein gefordert ist. Also sich zu trauen, die Courage zu haben, stop zu sagen, das äh, finde ich schwierig. Also diesen Schritt zu tun, mhm. wieder im Alltag zu sein, also, wie kriege ich das jetzt beobachtet? Oder wie, kriegen, ja. wie, wie kann ich... Was? Ja. Ähm, so wie du es beschreibst, äh, ist es entweder, wärst du derjenige, der die... Tür zu macht oder aufmacht oder ja. Stop sagt oder was auch ja. immer, oder derjenige, der sagt okay, ich bin jetzt voll ärgerlich, aber wahrscheinlich lernt er irgendwas, das ist dann also schon okay, ja, so das sind die zwei, ja, super, genau, richtig, ja, ja das sind diese zwei Positionen, aber im Gegensatz zu, ähm, du kriegst das mit, da ist zum Beispiel Wut, da ist Anspannung, ja. Ja. es erfordert keine Zeit, das mitzubekommen, richtig. Es ist einfach nur, bist, bist du der, der sich ärgert oder ist Ärger gerade spürbar im Erleben, was du bist? Ah, kleiner, feiner, voller Unterschied. <lacht> <lacht> okay, also das heißt, wenn... wenn Dann. Ja, es liegt oh. an der Wahrnehmung einfach, äh, was gerade... Ist. Probier zum Beispiel diese zwei, äh, diese zwei ähm, Beschreibungen aus. Die eine ist, man bin ich nervös gerade, ja? so, das ist ja, eine Beschreibung, man bin ich nervös. Und die andere ist, wow, ner nervöse Energie. Ja. Und dasselbe mit Ärger, wow, ich ärgere mich voll im Gegensatz zu, da ist, äh, da ist eine Energie, die sich so anfühlt mhm. Mhm. und das ist in gewisser Weise noch vor der Benennung Ärger, weil mit der oft zu tun hat, ja und ich weiß genau worüber ich mich ärgere und so weiter und die Aufmerksamkeit ist auf das Objekt des Ärgers verlagert, den Idioten, die blöden Umstände die und so weiter. Im ja, Gegensatz ja, zu, hey da ist diese Energie gerade spürbar. Identifiziert und nicht identif ja. identifiziert. Ja um an, an unseren Anfang zurückzukehren, und ich möchte das kennenlernen. Mhm. Ich möchte erleben, was gerade in mir vorgeht. Mhm. Mhm. Oder was gerade vorgeht, um es allgemein zu sagen. Mhm. Was grad, ich möchte erleben, was ich gerade erlebe. Mhm. Alles andere ist mhm. einfach nur eine Abspaltung vom eigenen Erleben. Ja. Cool. Okay, wobei. Ich glaube, wir können nicht wirklich sagen, ich möchte erleben, was ich erlebe, als Identifizierter. Nein, genau. Dann möchte ich immer das erleben, was ich mir vorstelle. Ja. Also, und wenn und das ist so ein Hinweis, okay, da muss wohl eine Identifikation im Spiel sein. Mhm. Wie macht sich die bemerkbar? Nämlich, dass sich die Welt unterteilt in das, aber das nicht. Ja. Ja. Genau, das hatte ich neulich auch, und das ist mir irgendwann aufgefallen, dass ich nicht mehr aus der Identifikation kommen, also dass ich dass das alles ganz, finde ist das immer alles, sehe yes. nicht, ich nichts. Ja. Und dann, dann habe ich, hab ich mich erinnert, ähm, Liebe schon da, mhm. <lacht> wo? Und das war nur einfach, ich habe jetzt gucke ich mal, ob ich die finde. Mhm. Und das ist dann lustig, was dann passiert, finde ich einfach, das entsteht dann, toff. Das ist dann wie so ein, äh, da entsteht was. Ich sehe es dann kommen, ich kann es nicht auswählen, mhm. gar nicht. Das mhm. ist dann einfach anders. Und ich merke, wie Freude auftaucht. Also mhm. so ein einfach, mhm. denke, ja, das ist es. Ja, ja. Aber auch, wird auch erst nicht wahrgenommen. Mhm. Es ist auch erst noch so ein Wo. Mhm. Statt ah, das. Ja, ja. ja, das war das Ding. Und das hat mit Vertrauen zu tun, ja. Vorschussvertrauen. Das war das. Mhm. Ja. Und auch mit der Erfahrung, ja, dass man es da nicht suchen muss. Ja, das weiß ich schon. Und das ist das, ist, ja, ja, das war, stimmt, das war das Vertrauen da rein, ja. das, ist, das weiß ich doch schon. Ja. ja. Und dann das hat sich das geöffnet, das war ja. schon toll. Es hat lange angehalten, es war so tagelang, war, ich ja. wusste ich, das ist schon da. Mhm. <lacht> Aber diese Art von Beobachtung ist der gleiche, der sich ärgert, wenn es nicht weiter umgesetzt wird. Zu lustig, wer, wer von uns hört jetzt da gerade das und meint, da was tun zu können, um gleichzeitig zu erkennen, ich kann nichts tun. Das ist ein total paradoxes Spiel, was, was wir hier mit dieser Besprechung über diese Dinge die ganze Zeit machen. Weil das suggeriert von mir auch in einer Tour Vorstellungen, obwohl davon gesprochen wird, es hat nichts mit Vorstellungen zu tun. Oder mit dem Erkennen, dass es nur Vorstellungen sind. Mhm. Äh, da kann man schon ein bisschen crazy werden. Das ist irgendwie, <lacht> Was spricht, was spricht dann die Wahrheit das spricht eines ein Organismus, der ganz reaktionär Worte von sich gibt, mit der Tendenz, die große Liebe zu finden. Und ähm, das Gleiche, meine ich jetzt, ärgert sich in Situationen darüber, wenn die Vorstellungen wieder nicht eingehalten werden. Oder wenn das Lernen zur Abwechslung wieder mal so langsam stattfindet. Und, oder gesagt wird, oh, das habe ich schon so, ich habe das schon so gut hingekriegt, dass ich Jetzt bin und die Wirklichkeit so ist, wie sie sein darf, nämlich bedingungslos, und jetzt bin ich wieder voller Bedingungen. Ja. Ja. Und, dieses, und das ist es dann schon. Ja. Ich bin ja. voller Bedingungen. Oder da sind... Im Organismus. Ja. Im System. Der Organismus sehnt sich nach der großen Liebe. Das bist du. Organismus sucht woanders, in erfüllten Bedingungen zum Beispiel. Ähm, was es ein bisschen schwerer macht. Aber wenn ich jetzt sagen würde, jetzt versuch mal bitte ganz du zu sein. Was willst du machen? Okay, dann atme ich jetzt mal so wie... Wie äh, ich atme. Wie ich atme, genau. Und jetzt bleibe ich mal dabei. Ach, verdammt, Atmung ändert sich halt. Das ist einfach, du kannst ja nicht anders als du sein, ja? du kannst dich nur für was anderes halten. Aha. Anders gesagt, der Organismus denkt, er wäre was anderes oder was anderes wäre jetzt super wichtig und so weiter. Ja? Auf der Suche nach der großen Liebe, lass uns mal hier halt machen. Ja? Und die Schwierigkeit mit Worten ist halt, dass, dass man alles, was gesagt wird, übersetzen kann in also muss ich nur hinkriegen, das. Und das ist einfach halt, das, das ist halt einfach genau das Scheinproblem in dem Ganzen. Ja. Also muss ich es jetzt nur hinkriegen, auf diesem Stuhl zu sitzen. Okay, also. okay bis jetzt läuft's es gut. Ne? <lacht> <lacht> Und der Trick ist dann, im richtigen Moment aufzustehen. Nicht zu früh, nicht zu spät. <lacht> okay, cool. Was passiert in so einem Moment, wie du beschrieben hast, wo, wo, die, wo das alte Verhalten sozusagen nicht aufgerufen wird? Ja, sondern wo ähm, dein Gedanke war Liebe ist schon da. Ja, ja das ist wirklich eine, Ver Ver Ver weil ich habe es ja nicht gesehen, also ich, mhm. ich konnte es nicht sehen und ja. das hat mich irritiert. Mhm. <lacht> und dann, dann tauchte es wirklich, es tauchte wirklich so auf und mhm. das habe ich nicht erwartet. Mhm. Da war ich für die Sekunde ganz offen und habe da nur geschaut, die muss schon da sein irgendwo. Ja. Also es war dieser Gedanke, war es, der, der mich und dann. Also, ja. Kann es gar nicht. Es war wirklich so ein so ein, uh, Aber auch nicht auch nicht. Uh, yeah, da ist sie oder so. So gar nicht. Das ist ja uh, viel feiner. Das ist dann so. Hey, ich habe die Liebe gefunden. Sie war bei mir im Wohnzimmer. <lacht> <lacht> ja, da im Ich weiß es genau. Da muss ich wieder hingehen. <lacht> sitzt da auf der Couch, man muss sich vorsichtig anpirschen. Ja, weil das ist so verblüffend dann. Also ja. es, es war wirklich, ich war sehr froh, dass das so ging. Ja. <lacht> ja. Im, Im Endeffekt ist es Vertrauen in Liebe. Es stimmt, ja. Ja. Nicht, ja. Nicht Vertrauen in äh, bessere Umstände. Ja, ja, genau. Hätte ich ja. Kein Vertrauen, dass mein Konto sich jetzt automatisch füllt. Mhm. Ja. Das stimmt. Seit ich der Liebe vertraue, sind alle Bedingungen erfüllt. <lacht> the Key, the Secret. Ja. <lacht> Aber äh, ich schließe jetzt aus dem, was ich jetzt so, was mein Erleben so war und was, was äh, so hier gesprochen wird, ähm, was mich sehr freut gerade, dass äh, da mehr Vertrauen da ist, als es auf jeden Fall früher war. Also das ist so, sonst also, würde das nicht so gehen, auch nicht in den Situationen äh, jetzt mit meinen Coachings, wie das so gelaufen ist, war, war so verblüffend und ja, da war ein Vertrauen da und das finde ich, Ziemlich gut. Ja. Das bestätigt, das darf weiter so gehen. Ja. Ja. Okay. Cool. Das ist Lernen. Ja, wie, ist okay. es, äh, wie ist es zu vertrauen und wie ist es misstrauisch ja, zu sein? Äh, ja. ja. Und das sind die Alternativen. Ja. Misstrauisch wäre, oh, ich pack's erstmal alles aus. Ja, ja, ja. Bis, äh, bis ich sicher bin, dass ich das Geschenk auch will, <lacht> <lacht> eventuell, und äh, warum hast du mir das jetzt geschenkt, und so weiter, also. Ja, <lacht> ich verstehe, ja. ja, ich will mehr. <lacht> Dazu es ist es praktisch, wenn Situationen auftauchen, in denen es nicht von vornherein da ist. Ja. Oh, nee. Ich bin doch weniger. Ja, eigentlich ähnlich wie, da gibt es halt einen Artikel in Süddeutschen über einen Balltrainer, der die Fußballer überfordert, dass die während mit dem Ball am Fuß irgendwie 1, 2, 3 zählen müssen, bestimmte koordinierte Bewegungen plus, minus abziehen und dabei die ganze Zeit noch mit dem Ball umgehen, mhm. damit sie nicht mehr nachdenken, dass da ein Ball am Fuß ist. Irgendwie so, diese Art, also die Überforderung, das wird mir unglaublich Stress bedeuten. Und dieser Stress ist, die, ist ein Faktor Lernen. Man sagt, okay. Ich versuche jetzt mal auf herkömmliche Weise ein bisschen an die Grenzen kommen und dann passiert die Situation. Ja, drum gibt es ja genügend Trainings, gell, die einen dann an die, an, immer an Situationen bringen, wo du unglaublich Schiss hast und Stress ohne Ende, um loslassen zu lernen. Die runterspringen, ein Ja, geht auch. Es gibt so ein Veteranentum, das ist es das weiß, auch nicht. Also Mutpucken oder so, in dem Zusammenhang würde ich jetzt als, können wir ja Spaß machen. Aber die, das, was das Leben präsentiert, da ist das Lernen halt dann immer am größten, wenn, wenn, wenn die, Lernerfahrung, die Lernerfahrung ist auch da am größten, wenn auch halt der Schmerz, den man erlebt halt irgendwie auch spürbar ist. Ja, ja. ja. Hm. So ist es. Ich höre äh, ganz oft dieses, äh, dieses Thema, aus der Komfortzone rauszugehen und so weiter. Und ich bin einfach ein Riesenfan von Komfortzone. <lacht> Wozu da rausgehen? Ja, ich finde, dass es eher, eher darum geht zu schauen, wo ist denn wirklich Komfortzone? Ja, wo ist denn wirklich, äh, wo fühle ich mich glücklich und aufgehoben und voller Liebe? Ja, ja selten in der Komfortzone, also in der Komfortzone in dem, was, äh, was äh, bisher so eine nicht wirklich Komfortzone ist, sondern ja, so eine geht schon zone Ja, so also ja. ich bleibe in meiner Angst sitzen ja, genau. und verbunkere mich noch ein bisschen. Als wirklich-Zone sozusagen. Ja, ja. Du hast doch mal das, das Beispiel genannt, glaube ich auch im Kontext von Coaching. Ähm, es ist wie Topfschlagen. Es erinnert ja mich auch gerade daran <lacht> in der Komfortzone. Es ist auch so ein bisschen ähm, wie Topfschlagen gerade. Ähm, also ich klopfe auf die Klappe und merke, ah, da ist es eher. Und dann orientiere ich mich innerhalb der Komfortzone sozusagen nochmal auf den Bereich. Ähm, was ich mich gerade frage sozusagen, ist ja, wenn ich jetzt auf den Topf schlage, wo es nicht so gut klingt, dann hat es Lernen stattgefunden. Und ähm, mich genau. Ja. Das, wird, das ist sozusagen das, das ist ein Mechanismus, der stattfindet und hat aber nichts mit dem, also sozusagen dass die, die, die andere Seite wäre zu sagen, ich habe jetzt eine Bedingung, so muss es sein, ähm, irgendetwas rationalisiert, und um zu sagen, schau mal, so muss es sein, da war das letzte Mal der Topf. Das mhm. sozusagen ist eigentlich keine, es kann eine Lernerfahrung darstellen, aber es ist nicht die Lernerfahrung, von der wir gerade sprechen. Also, ja, es ist auch eine Lernerfahrung. Also ich kenne schlagen so, dass es um einen Topf geht, und dass man äh, unterwegs ist zu dem, mit dem Kochlöffel zum Beispiel. Ja. Mhm. Und, so, und, dann kriegt man, und dann kriegt man wärmer, kälter, gesagt zum Beispiel. Mhm. Ja. Und ähm, so das, die, die, die Entsprechung zu dem leeren Topf, sozusagen, wär ähm, kälter. Mhm. Und ich sage, also ich bin mir nicht sicher, das letzte Mal war es nämlich doch in diese Richtung und so weiter. Und wir gehen weiter oder wir finden Begründung warum das doch wichtig ist und so weiter. Und warum derjenige, der sagt, Kälter äh, ein Idiot ist und so weiter, <lacht> lügt, uns nur in die Irre führen will. Warum es irgendwie blöd ist, dem zu vertrauen und so weiter. So, ja, ein Spielverderber. Und wir lernen halt, okay, so ist es, sich nicht ans Feedback, sich nicht nach Feedback zu richten. Ja. Sondern sich nach Begründungen zu richten, warum das Feedback Quatsch ist. Aber es ist. Weißt du so, wir hören Kälter und wir sagen, ja, das ist mir echt wichtig, den Topf zu finden, also mache ich jetzt weiter. Ja? So. <lacht> <lacht> Im Gegensatz zu ah, Kälter. Ja? Ohne große Diskussion. Ja? Ja. Und wir, wir lernen so oder so. Wir lernen uns nach einem Feedback zu richten oder wir lernen, so ist es, wenn wir das nicht tun. Mhm. Wenn wir auf was beharren, auf was bestehen und so weiter. Ja. Dann dauert es halt ein bisschen mhm. bis zum Topf. Aber der Punkt bei dem ist, dass Lernen unausweichlich ist. Das geht mal schneller, mal langsamer. Aber es ist, nicht, äh, es ist nicht eine Entscheidung, ob wir lernen oder nicht, sondern das ist, was ein Organismus halt tut. Was eine Schnecke tut und eine Ermöbel tut, ist Lernen. Ähm, wenn wir das akzeptieren, wenn jemand das mal durchgehen lasst, wir akzeptieren das. Wenn, das. wenn das erkannt wird, dass das so ist, das macht das Leben einfach so viel leichter.